Wie immer eine Dose Cola, da ab und zu ich etwas trinken. Ich mache nämlich diese Aufnahmen jetzt zum dritten Mal, glaube ich. Und äh, irgendwie äh, habe ich es nicht mal geschafft, bisher den Karton zu öffnen, weil die Kamera immer ausging. Ich weiß mittlerweile auch, Franz lag. Äh, die Batterie innen drin war leer, obwohl die eigentlich ja über das USB-Kabel aufgeladen werden sollte. Ja, warum das nicht ging, weiß ich nicht. Ich habe sie jetzt jedenfalls ins Ladegerät reingetan und danach war sie. Funktionsfähig. So. Jo. Ich habe heute mitgebracht etwas Wunderbares, nämlich einen Dampfglätter. Den kann man benutzen, um seine Screens zu glätten. Wir sehen, könnte es mal hinten recht Daher habe ich mir gedacht, es wird Zeit, dass ich den mal glätte. Und diesen Dampfglätter habe ich mir vor. Jahren zur Hochzeit eines Freundes von mir bestellt. Haben wir nie geöffnet, weil ich damals meinen Anzug eigentlich damit glätten wollte, aber als ich ihn das erste Mal dann angezogen habe, bevor ich ihn glättet habe, merkte ich, dass mir die Ärmel nur noch bis hierher reichen und naja, dann musste ich mir halt einen neuen kaufen. Das äh, passiert nur mal ab und zu, wenn man so etwas selten trägt oder so wie ich fast gar nicht. So, ich schneide das jetzt mal auf. So. So, wieder zugemacht, wie immer. So. Hier ist ein schönes Kärtchen drin. Danke für den Kauf und so weiter und so fort. Kennen wir ja alles schon. Finde ich auch nett, dass sie sowas machen. Hier ist eine Gebrauchsanweisung. Die ist auch Seite 8 bis 16 auf Deutsch. Finde ich sehr schön dass es dort steht, wo deutsch ist. Und äh, ich stelle gerade fest, Seite 9 bis 16, weil Seite 8 ist noch englisch. Wie ihr sehen könnt, Seite 8 ist noch englisch. So, also Seite 9. 10 ist deutsch, 11, 12, 14. Ja. Und 16 ist dann auch noch deutsch also 9 bis 16 ist deutsch nicht ab bis 16 aber das ist ja jetzt nicht wirklich ein problem natürlich steht wieder drin wie man es recycelt sicherheitshinweise anmerkungen vor gebrauch Handbuchgründig lesen und so weiter und so fort ja verstandteile außensohle griff pinsel Dampftaste und Wassertank. Ja, hier seht ihr das da. Zusammenbau des Geräts. Und die Dampftaste. Natürlich, klar. Legen wir mal beiseite. Laufball. So, eben wir erstmal heraus. So, und da drinnen ist, wie ihr sehen könnt, leer. So. Also so sieht das übrigens später mal aus, das Ding. Oder, ja, da ist auch drauf. Ja. So, ja, dann wollen wir mal sehen. Hier ist der Bürstaufsatz. So, den gehen wir mal so hin. Oh, warte, ich könnte ja auch mal genauer sehen. Und jetzt wird oh, das Gerät... Da. So, Aha. das Stromkabel ist extra verpackelt und natürlich wieder sehr schön gemacht. So, riesig oh, gehört so auch raus und dann ist hier drin noch der Wassertank. Oh. Das tun wir alles hier rein. So, denn äh, kann man natürlich wie immer hier das Kabel aufdrehen. Ja. Ich tue mittlerweile an die Kabel gerne so etwas hier ran. Das hier ist ein Kabelbinder mit Klettverschluss. Ich kann man hier durchziehen. Soweit man es braucht, dann macht man es einfach fest und es hält. So mache ich das mittlerweile immer. Weil ich diese kleinen Teilchen hier ziemlich äh, doof finde, denn irgendwann brechen sie oder man piekst sie an den Spitzen oder sonst irgendwas. Das ist nicht so toll. Bei denen mir passiert das nicht. Damit ist mittlerweile jedes Kabel von mir zusammengeschnürt. Ja, hier kann man dann irgendwie öffnen. Wie genau weiß ich noch nicht. Ich glaube, das geht hier oben irgendwo auf. Nein. Unten? Oh, oh, oh, oh. Ja, das weiß ich noch nicht, wenn man das öffnet. Das muss ich nachlesen. Ein tollen Wassertan. Achso, da hier. Ja, hier oben wird es rausgezogen einfach. Ja. Und da hat man hier so ein kleines Löchlein zum Einfüllen. Ja, deswegen hat übrigens das Wasser hier. Vorsichtig einfüllen übrigens ist hier oben auch eine Anzeige Max dann 100 ml, 50 ml und Mindestanzeige so. und das Ganze wird dann wieder oben einfach hier so drauf So klack drin. Jetzt kann man das hier drauf schrauben. So, ist drauf geschraubt. So. Hier vorne kommt dann diese Bürste drauf. Tschack. Hier steht auch drauf. Warnung, heiß. Und nach dem Benutzen sollte man die Maschine nirgends drauflegen, wo es schmelzen kann. Hier ist übrigens die Dampftaste. Und jetzt muss man so. Ja, dumme Sache, ich habe vergessen mir die Steckdose herzulegen. Ja, passiert, dann seht ihr es ist doch nicht in Aktion. Außerdem also, muss es auch eine Weile vorheizen. Das steht hier auch gerade 15 Sekunden vorheizen. ja gut, das ist keine Weile, das ist wenig. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es dann aussehen wird, wenn es glatt ist. Auf jeden Fall kann ich euch zeigen, wie es momentan aussieht. Momentan sieht es so aus mit dem Bild hinter mir. Ja, Ich weiß, mein Kopf ist ein bisschen abgeschnitten oben. Das war nicht geplant. Ja, ich bin wohl einfach nur zu groß für äh, diese Aufnahmen. Und da ich keinen Kameramann habe, der nachträglich alles einstellen kann und ich nicht immer wieder hin und her laufen kann, müsst ihr es mit meinem halb abgeschnittenen Kopf lesen, erleben. Aber meine Haare sind sowieso nicht so toll. Ich bin nämlich draußen gewesen, es hat geregnet, der Wind blies mir rein und deshalb habe ich so eine schöne Sturmfrisur. Naja, egal. Das kommt nun mal vor. Ja, ich denke, das war's auch. Erst einmal, da ich ja wie gesagt hier keinen Strom habe. Gerade. Dummerweise. Tja. Ich hier mal das Video gemacht und nicht gemerkt, dass kein Strom da liegt. Tja. Hm. Peinlich. Egal, passiert. Das habt ihr jetzt davon. So, ich habe mich entschieden, dass ich jetzt doch noch mal ein Video machen werde. Und zwar noch einmal mit dem schönen Dampfblätter hier, den wir hier haben. Und zwar habe ich jetzt diesmal auch Strom dabei. Ja, wirklich habe ich. Und dort werde ich ihn jetzt einstecken. So. Er blinkt hier oben. Und wenn er betriebsbereit ist, hört es auf zu blinken und man kann ihn verwenden. So. Er steht übrigens auch, zwar nicht sehr sicher, aber er steht. Deswegen lehne ich ihn ein bisschen hier an. An dieser Stelle kann ich euch noch sagen, ich habe mir ein Brillenputztuch zugelegt für die Kamera, denn da war leider nichts dabei. Was ich sehr schade finde, ich finde immer bei Kameras sollte auch ein Putztuch für Linsen dabei sein. Ja, und äh, zwar habe ich mich das nicht beraten lassen, denn ich habe mir gedacht, äh, es kann ja nur schlimmer werden als es ist. Und somit habe ich dann dieses schöne mikrofaser brillenputztüchlein bekommen. Und zwar hat mir das die Firma Vielmann geschenkt mit fünf weiteren davon. Denn sicher ist sicher. Ich habe bei denen nichts gekauft. Ich habe mich nur beraten lassen mit der Kamera zusammen. Und äh, ja, sie haben es mir einfach geschenkt. Fünf Tücher, also sechs insgesamt. Finde ich cool. Dann kann sie ja Stelle dafür... Ähm, das wollte ich erwähnen. Ich kriege von denen übrigens kein Geld. Ich habe nur die fünf Tücher gekriegt und das ohne, dass die eine Gegenleistung von mir wollten. Was in der heutigen Zeit schon sehr merkwürdig ist oder sehr, sehr, sehr, was heißt merkwürdig, ähm, eigentlich sehr schön ist. Denn wenn ich bedenke, dass ich schon in Läden war, in denen ich beraten lassen habe und äh, die dann von mir Geld wollen, weil ich nichts gekauft hatte, sondern eine Beratungsgebühr verlangen wollten, finde ich das schon lustig. Am Ende habe ich dann so in den Läden meistens das Billigste überhaupt gekauft, Kaugummi oder irgendwie sowas und ja. war und dann zwar nicht sehr zufrieden mit, aber was soll's. Ich finde sowas auch wirklich, wirklich, wirklich komisch. Aber dort gar nicht. Einfach freundliche Beratung, freundlicher Service. Super Hilfe, auch wenn ich ein bisschen warten musste. Ja, und jetzt ist auch schon das Dampfglätteisen soweit. So, dann wollen wir doch mal sehen. So. Wir setzen es an und drücken drauf. Ihr hört das hoffentlich. Es braucht ein bisschen das Pumpen nämlich. Man hört ein Rauschen und Dampf kommt schon mal vorne raus. Ich weiß nicht ob ihr seht oder sehen könnt hier aber es wird tatsächlich glatter ich denke mal es wird auch besser gehen wenn wir vorhin den aufsatz weg tun natürlich ist es heiß aber es tut nichts die Sache man kann es nicht oben abklippen so und dann ja so also wird das viel viel besser Rüberfahren. Und es wird auf jeden Fall glatter. Ja, viel glatter als vorher. Natürlich braucht man für einen Greenscreen dieser Größe hier eine ganze Weile, um komplett zu glätten. Aber so langsam, wie ich hier drüber fahre, geht's gut. Und ich mache hier einfach erstmal die gröbsten Knittern weg. So, Es arbeitet auf jeden Fall die ganze Zeit durch. Man muss nicht mehr den Knopf drücken, kann einfach fahren und sich voll auf seine Arbeit konzentrieren. Und man sieht natürlich auch hier, wenn das Wasser leer ist. Das sieht sehr gut aus, wenn man das so macht. So. Hier vorne seht ihr, wenn das Wasser leer ist. Und hier kommt der Dampf richtig schön heraus. So. Nochmal drauf drücken und es geht aus. Und kann natürlich dann jederzeit wieder verwendet werden. Ja. Das war nur eine kleine Vorstellung. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Äh, wenn nicht, ich glaube, ich mache es mal hier unten. So. Hier seht ihr. So. Ja, übrigens die ganze Zeit während das Gerät läuft so ein Tackern. Übrigens könnt ihr natürlich damit auch Bügelfalten machen, was ihr natürlich nicht tun solltet. Deswegen langsam von oben nach unten fahren und wenn ihr eine Falte habt, die vorher auseinanderziehen, also wenn die zu groß ist und nicht von alleine auseinander geht. Es funktioniert sehr gut. Da könnt ihr mir jetzt noch eine Stunde oder so zuschauen, bis ich hier fertig bin. Dauert natürlich ewig. Aber das ist auch ordentlich ähm, ja, ne? So. Aber ich will euch natürlich nicht langweilen und deswegen mache ich das Gerät jetzt wieder aus. So. Und ziehe natürlich auch gleich den Stecker. Wie es sich gehört. So, aus. Jetzt sollte man es nirgends hinlegen. Doppala. Da es vorne sehr heiß ist. Was uns aber nicht so viel macht, denn äh, weder das Holz kann schmelzen, noch der Untergrund, der ist ähm, wirklich sehr, sehr, sehr wärmebeständig. Man kann auch eine heiße Pfanne draufstellen auf dieses nette Latex-Unterteilchen äh, hier, beziehungsweise Silikonunterteilchen. Ja, das war, glaube ich, der letzte Zug von dem Teil eben. Das hört sich zumindest so an. Und er äh, hat sich es auch entlüftet, denke ich. Und damit äh, ja, ist es auch für heute erledigt. Ja, schön, dass ihr zugeschaut habt. Und äh, macht's gut. Möge die Kartoffel wachsen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Vorsicht, Hochspannung! Also in diesem Sinne, abonniert uns, lasst uns Rezeption da. Rezeption da, haha, <lacht> Rezension da. Oder einen Kommentar, wie es manchmal so schön heißt. Und ja, ihr dürft natürlich auch gerne unsere Podcast-Kanäle abonnieren. Da habt ihr kein Bild, sondern nur Sound. Und äh, dort habt ihr natürlich auch keine Videos von Vorsicht, Hochspannung, sondern nur die anderen. In denen wir nichts zeigen müssen. Sondern dürfen. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Das war's von mir. Grüße von der Isa. Und tschüss.